Guten Morgen, heute Kräte es ja aus dem Radio. Trump soll im Wahljahr 2016 nur 57 Dollar Einkommenssteuer gezahlt haben. Und das wird überall verbreitet und was der Präsident doch damit scheinbar für ein böser Mensch ist. Denn er ist ja so reich, ne? Ich zitiere mal, Trump sagte, ich habe eine Menge Steuern bezahlt, ich habe auch eine Menge an Steuern in den Bundesstaat bezahlt. Der Bundesstaat New York verlangt viel. Ja. Jetzt sagt man, wieso? Was denn? Entweder hat er bezahlt oder hat er nicht bezahlt. Oder die 750 Euro. Man sagt sogar in den letzten äh, 10 von 15 Jahren ähm, hat er angesichts äh, hoher gemeldeter Verluste gar keine Einkommensteuer gezahlt. Oh, so reich und zahlt keine Einkommensteuer. Das ist ja ein Ding. Ja, da muss man ein kleines bisschen unterscheiden. Also, Trump hatte im Präsidentschaftswahlkampf. 2016 seine Steuererklärung nicht veröffentlicht, unter anderem unter Verweis auf die laufende IRS-Buchprüfung. Die IRS ist eine Steuerbehörde. Es wird alles veröffentlicht werden, es wird alles herauskommen, aber nach der Prüfung. Man, behandle, äh, man verhandle bereits lange und die Dinge würden geklärt. Die IRS selbst betont, eine laufende Buchprüfung stehe äh, der Veröffentlichung nicht im Wege. Naja, das sind alles solche Sachen. Also er hat eine Menge gezahlt und er, das, ne, er kommt sich da irgendwie schlecht behandelt vor. Dazu äh, mal eine Kleinigkeit und zwar, ich erkläre mal ganz kurz, wie das Prinzip äh, Verluste vortragen und Verluste rücktragen auch in Deutschland funktioniert, aber eigentlich überall auf der Welt. Und zum Schluss erzähle ich euch mal einen Witz, wie man Nachrichten eigentlich auch erzählen kann, nämlich wie hier geschehen. Aber der Witz ist, äh, naja, macht euch dann selber ein Bild. Gucken wir zu Anfang erstmal hier auf das Thema, indem ich ganz einfache Rechnung aufgemacht habe. Nehmen wir mal an, 2000 hat jemand 100 Euro investiert, zum Beispiel ein Kaufmann. Er hat für 100 Euro Ware eingekauft und äh, er wird in 2000 dann am Ende äh, diese 100 Euro zu 150 Euro gemacht haben. Das heißt, er hat eine positive Differenz von 50 Euro, ne, das ist übrig geblieben. 150 eingenommen, 100 ausgegeben. Dann hat er noch laufende Kosten, das ist äh, Lagerhaltung und Zinsen oder weiß der Kuckuck was. Das heißt also, sein zu versteuerndes Einkommen wäre 30 Euro. Natürlich, das Ganze kann man jetzt mit 100.000 oder sonst was machen. Ich habe die Zahlen mal ganz klein gewählt. Die 30 Euro sind zu versteuern und wir nehmen mal einen Steuersatz von 20%. 30 mal 0,2 ist 6 Euro, wären also an Steuern zu bezahlen. Jetzt sagt sich dieser Kaufmann, Mensch, das hat so gut geklappt, ich könnte die Ware viel günstiger kaufen, wenn ich mehr kaufe. Ich müsste eigentlich 500 Euro bezahlen, aber nein, ähm, ich habe das Ganze für 400 Euro gekriegt, das ist doch gut. Was passiert also in dem Jahr? So, 2001 am Ende hat er doch wieder nur 150 Euro eingenommen, ist aber sonst soweit zufrieden. Aber er hat 400 Euro investiert und minus 250 Euro bleiben nämlich dann übrig. Dazu kommen seine laufenden Kosten, wie eben schon besprochen. Zu versteuern sind also minus 270 Euro. Wie viel zahlt er in diesem Jahr 2001 an Steuern? Na klar, 0. Gar nichts. Übrigens, null mal Euro ist null. Also deswegen kann ich jetzt das Euro auch mal weglassen. Das bloß mal für die Mathematiker. So, jetzt nehmen wir mal an, was, was macht er? Jetzt sagt er, Mensch, das ist ein Ding. Und jetzt gibt es äh, die Möglichkeit, diesen Verlust rückzutragen. Aber... Er sagt sich, warte mal, irgendwann werde ich ja auch wieder äh, ins Plus gehen. Ich trage mal in diesem Fall hier nur von den 270 Minus, trage ich mal nur 100 Euro hier zurück. Das heißt, minus 100 Euro schreibe ich... Äh, Moment, man muss es... Wir machen es besser. Ich mache das so. Er sagt sich, okay, ich trage die 100 Euro hierher zurück. So ist besser. Also minus 100 Euro. Aber nee, ich habe ja eigentlich bloß 50 Euro verdient, also trage ich bloß minus 50 Euro zurück. Wenn ich die minus 50 Euro zurücktrage, dann kann ich rückwirkend dem Finanzamt sagen, passt mal auf, dann habe ich ja doch in diesem Jahr gar nichts zu versteuern gehabt. Ne? Und dann sagt das Finanzamt, du, du hättest eigentlich nur 30 Euro zurückzahlen müssen. Gut, sagt er, danke für den Hinweis. Also der weiß das natürlich vorher. Ich nehme auf das zu versteuernde, ne? Alles andere wäre Quatsch. Also sage ich, ich trage hier minus 30 Euro zurück. So. Das heißt, das Finanzamt gibt ihm die 6 Euro wieder. Also er kann sich diese Steuer schenken. Er hat also hier auch 0 Euro Steuern bezahlt. Es müsste eigentlich schon klar geworden sein, dass bei hohen Investitionen durch den Verlustrücktrag das Ganze möglich ist, dass jemand keine Steuern im letzten Jahr sogar bezahlt hat. Wie viel hat er jetzt also übrig. er hat noch, er schiebt vor sich her praktisch einen Verlustvortrag, den er dann auf die nächsten Jahre vortragen kann, von er hat von den minus 270 30 abgezogen, also hat er noch minus 240 übrig, die er jetzt auf die nächsten Jahre verlagern kann. Warum? Ist ja wichtig. Jetzt sagt er, okay, in diesem Jahr habe ich null investiert, denn ich habe ja schon alles gekauft. Ich habe naja, ich habe wieder meine 150 Euro eingenommen. Und wenn er die 150 eingenommen hat, dann hat er aber eine Differenz von 150 Euro. Logisch. Er hat also 150 Euro einfach mal Ertrag roh gehabt. Seine Kosten abgezogen von typischen 20 Euro. Wir bleiben jetzt mal immer bei glatten Zahlen. Was bleibt dann übrig? Er hat 130 Euro plus in diesem Jahr gemacht. Jetzt sagt er aber, bevor ich hier auch noch Steuern bezahle, obwohl ich kaum noch Geld hatte. Ich habe jetzt zwar hier Geld übrig, aber ich habe ja hier viel bezahlt. Ich nehme meine 240 Euro, die ich ja Verlust habe, und setze die hier dagegen. Das heißt also, hier setzt er minus 130 Euro dagegen. Wenn ich 130 Euro dagegen gesetzt habe, habe ich in diesem Jahr dann wieder Null Einkommen, also nichts zu versteuern. Ich zahle wieder keine Steuern. Jetzt hat er von den 240 Euro 130 Euro abgezogen. Das heißt, er hatte noch, er hat noch 110 Euro. Die merken wir uns mal. Jetzt nehmen wir mal an, das nächste Jahr kommt, 2003. Ach, das läuft halt wieder so. Er hatte sich das eigentlich besser vorgestellt. Er hat 150 Euro eingenommen. Also die Differenz, ne? nichts investiert, bleibt wieder plus 150 Euro. Und auch wieder die üblichen Kosten bleiben also 130 Euro plus. So. Und jetzt hat er aber noch übrig, hatten wir gesagt, 110 Euro. Das heißt, er kann wieder noch diesen alten Verlust vor sich hergeschleppt haben. Also sagt er, minus 110 Euro kann ich doch da schon mal gegensetzen. Und wenn ich die minus 110 Euro dagegen dagegensetze, dann bleiben übrig, also zu versteuern bleibt dann übrig, jetzt mache ich das mal lieber in Rot, damit es noch auffällt, 20 Euro plus. Diese 20 euro darauf zahlt er die zwei äh, die, die 20 prozent also hat er eine steuer in diesem fall von 2 euro bezahlt 2 euro muss er abführen rest kann er behalten kann er damit machen was er will so jetzt waren die 110 euro die waren noch übrig jetzt kommt das jahr 2004 der gleiche kram 150 euro eingenommen also 150 euro roh Bleiben übrig, minus die 20 Euro typischen Lagerhaltungskosten und so weiter. Jetzt verrutsche ich jetzt zwar ein bisschen in der Zeile, aber jetzt müssen wir das mal so hinnehmen. Aber er hat seinen ganzen Verlust aufgebraucht. Das heißt, in diesem Jahr hat er 130 Euro übrig. Plus, er kann nichts mehr gegensetzen, denn sein Verlust ist aufgebraucht. Also ist sein echtes zu versteuerndes Einkommen 130 Euro und darauf 20% sind 26 Euro. Also zahlt er in diesem Fall. 26 Euro Einkommensteuer und jetzt könnte man das die ganze Zeit so weitermachen. und am Strich hat er zwar hier keine Steuern bezahlt, aber letzten Endes muss er die dann doch irgendwas bezahlen, irgendwie bezahlen. Jetzt geht es aber, jetzt sagt der Trump, er hat eine Menge Steuern bezahlt und hier durch diese Verluste, wenn er im nächsten Jahr dann wieder irgendwelche Investitionen tätigt, wieder neue Verluste vor sich her geht das immer so weiter. Aber was passiert jetzt, äh, wieso hat denn er Steuern bezahlt hier? Welche Steuern? Und da muss man wissen, das ist eine Art Umsatzsteuer. Und die ist, die heißt da Sales and Tax und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also äh, letzten Endes könnte man jetzt sagen, ja dann äh, ist ja doch alles wahr, was da dran ist. Ich möchte in das Thema jetzt Umsatzsteuer und so weiter, habe ich alles schon gemacht. Ähm, wer in meinem Kanal suchen will, der findet das auch. Möchte ich jetzt nicht weiter einsteigen, aber jetzt zu dem altbekannten Witz das war damals zu Zeiten als Brezhnev, das war damals der Staatsvorsitzende äh, der damaligen Sowjetunion und der hatte sich mal ausgemacht äh, gegen damals Ronald Reagan, das war der damalige Präsident, äh, wir machen mal beide einen Wettlauf und natürlich Brezhnev, wenn, wenn man das Gesicht noch vor sich sieht, und so, der war schon ganz schön dick äh, und der war auch äh, etwas älter und er hat natürlich verloren. Aber jetzt berichtete die Pravda, das war die damalige Zeitung, Pravda heißt Wahrheit, ja, Wahrheit, hm? jetzt berichtete die Pravda wahrheitsgemäß von diesem Wettlauf. Beim gestrigen äh, großen Staatsrennen von unseren beiden Staatsmänner hat unser Genosse Brezhnev einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Und Trump, äh, nicht Trump, der Ronald Reagan, der konnte nur Vorletzter werden. Und so kann man auch berichten. Also wenn ich mir das so angucke, äh, diese Überschrift hier hat keine Steuern gezahlt und nur 750 und das als mehrfacher Milliardär, äh, so kann man es auch auslegen. Ne? Das ist, also war ein kleiner Ausflug in die Wirtschaft. Wer das kommentieren will, hier ist das Kommentarvideo. Und was wir alles so machen, um den Wahnsinn der Welt ein bisschen einzuschränken, dass, äh, wenn man das nicht weiß, das steht in der Videobeschreibung. Und die Videobeschreibung, äh, die ist beim Handy schlecht zu finden. Das werde ich das dann hier nochmal zeigen. Wird immer wieder gerne genommen, der Tipp. Also hier finde ich die Videobeschreibung mit dem Handy. Wie macht man das? Und hier also kommentiert, wenn ihr dann mögt. Und habt einen schönen Tag. Und denkt mal über das Wort, kann ihr alle volle Steuer absetzen? Nach. Es stimmt ja nicht. Also, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.